Die Stadtwerke prägen viele Bereiche des städtischen Lebens. Mit ihren Tochterunternehmen gestalten sie die Energieversorgung, das Wohnen und die Mobilität mit. Damit das auch in Zukunft möglich ist, sind Investitionen nötig. Dafür will die Stadtwerkegruppe bis 2027 insgesamt rund 420 Millionen Euro aufbringen. Zu den größten Vorhaben zählt die Bestandssanierung der Gebäude von Jena Wohnen, die mit 125 Millionen Euro zu Buche schlägt. Auch der Erwerb der sogenannten Lichtbahnen inklusive Investitionen in Strecken und Betriebshof des Jenaer Nahverkehrs wird rund 125 Millionen Euro kosten. Bei Beträgen in dieser Größenordnung sind die Stadtwerke auf Unterstützung angewiesen. Ein Teil wird sicher über Kredite finanziert werden können, aber wir sind vor allem auf Fördermittel angewiesen. Und dazu gibt es momentan leider für viele Bereiche oder die wenigsten Bereiche bis jetzt konkrete Programme. Also insbesondere für die Weiterführung der ähm, Verkehrswende sind wir dringend auf Investitionen für den Ausbau von Strecke, Infrastruktur und auch den zusätzlichen Erwerb von den weiteren Straßenbahnen oder die Umstellung der Busse angewiesen. Auch Bauvorhaben wie die Sportschwimmhalle in Lobeda-West oder der Neubau Saaltor schlagen mit Millionenbeträgen zu Buche. Weitere Investitionen tätigen die Stadtwerke im Energiesektor. So sollen die Strom- und Fernwärmenetze ausgebaut werden. Außerdem ist eine Umstellung auf klimaneutrale Erzeugung geplant. Die Stadtwerke haben bereits Ende vergangenen Jahres gemeinsam mit allen anderen Thüringer Fernwärmeversorgern Konzepte zur Umstellung entwickelt. Konkrete Planungen sollen zeitnah folgen. Aber auch im Kleinen investiert das Unternehmen in eine klimaneutrale Energieerzeugung. Wir investieren natürlich auch in viele energienahe Dienstleistungen, das heißt Ausbau, E-Mobilität. PV-Dächer, äh, zum Beispiel ein Programm, auch tatsächlich bei jener wohnen, komplett die Gebäude mit PV-Dächern äh, auszustatten, das sind einige. Und dazu gehören natürlich auch Investitionen in Beteiligung, in PV-Parks, äh, womit wir unseren Beitrag dann leisten können. Mit ihren hohen Investitionen wollen die Stadtwerke bereit sein für die Herausforderungen der Zukunft. Dafür fühlt sich das Unternehmen gut aufgestellt.